Als Gymno-Nutzerin und Tierfotografin Tanja anfing, Fotos auf ihrer Webseite zu teilen, hätte sie wahrscheinlich niemals damit gerechnet, dass sich so viele Menschen in diese kleine Eule verlieben. Schau dir diese tolle Gymno-Userin und ihr Business an.